Passiert. Das haben wir alle. Eine Attacke, die wir im ganzen Raum benutzen können. Hat zwar 50 Level gebraucht, aber immerhin. <lacht> Was? Oh Gott, nö eine Sammelfalle. Oh, wir waren noch gar keine Items. Ne, dann verstehe ich nicht. Egal, das ist nicht so gut. Uh, kill it Oh Gott. Bam. Bam. Ah, ist schon Oh Gott, Flücker ist so eine OP-Attacke. Nö, nee, heil es nicht. Ich kann ruhig sterben, ist mir ganz egal. Ja, dann stirbst halt. Mir egal. Nö, ich rette dich nicht. Ah, dann ist es halt so in dem Modus hier. Wisst ihr, du, was ich dabei das sage? zu sage? Die okay, blütenwürbel macht weniger damit, hat gerade weniger Damage gemacht, als ich eigentlich erhofft habe. Alles ah, wahrscheinlich nur äh, beim ersten Mal. Oh, du willst in unser Team. Ja, ich rette dich aber nicht. Ähm. <lacht> Können wir gleich mal einsetzen eigentlich? Hier den den den Elixier. Ah bei allen dreien alle drei brauchen es gerade. <lacht> alle drei es gerade. Na na na na na Du du du. Oh. jetzt. 189. Das war sehr knapp, Leute. Ich wollte es nur sagen. U10 sind wir schon. Das Ende ist wie immer U25. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das aufteile. Wahrscheinlich mache ich daraus insgesamt drei Folgen für diese ganze Quest. Ja, dann ist halt ein warte mal Ich dachte ich hätte Wo ist denn meine Äpfel? Kann man jemand sagen wo meine Äpfel sind? Ich habe extra mein Fliegel aufgegeben Damit ich Äpfel holen kann Ist das euer ernst? Ich habe jetzt nur einen Apfel. Warum? Warum habe ich nur einen Apfel? Ah, ne, warte, rechts. Rechts sind noch ganz viele Räume. Ja. So, push. Just in case. Und diese Treppe, alles klar. Wave! Da oben geht Gegner. Fast mich gelandet, oh Gott. Ja, ich bekomme nicht nur In-Game langsam Hunger. Auch im Real Life bekomme ich langsam richtig Hunger. Aber eine Aufnahme möchte ich nicht gern essen. Das wirkt wahrscheinlich sehr seltsam dann. Wenn ich sowas machen würde. Hi, Janma. Ich ihr, eh, dass die Weiterentwicklung von Janma Janmega heißt? Janma hatte schon damals eine Megaentwicklung. <lacht> Sorry, die muss ich gerade bringen, damit das hier nicht lang, weil ich wird. Du, du, hi Janma, die Vorentwicklung von Janmega aus Pokémon und down. Du, du, du, du, du, du. Ja, er ist ein perfekten Apfel. Komm. Und dann spielen wir erstmal mit Magneton. Und danach spielen wir wieder mit mir. Ja. Bam! Shotgun sagt geht down, Mann! Er sound, nice. Ich steche schon ab, Alter! Bam! Ich steche schon ab! Bam! Bodyguard, mir egal, BAM! Easy. Was war das? Sichtsam. Kannst du gleich in die Toilette runterspülen. Aber damit siehst du doch, wo alles ist. mir egal. Ein Kangama. Ein Kangama. Tut mir leid, Leute, aber es ist ein Kangama. Zu Kangama sage ich nicht nein. Kangama ist ein super tolles Pokémon, okay? zu Kangama kann ich nicht nein sagen. Auto Heilkraft, siehst du? Äh, äh what? Was? Ah, die käsi sich gegenseitig, oder? Oder wie ist das? Wer ist denn da ganz hinten jetzt? Egal ist das Ende auf jeden Fall. Kete ist. Ja. Dann lass mich da rein. U14. Nice. One-Shot. Ach, Kangama ist so ein cooles Pokémon. Gibt es irgendwer, der Kangama nicht mag? Dann kann ich dich nicht nachvollziehen. Wie kann man Kangama nicht mögen? Außer man hat eine schlechte Erfahrung mit dem Ding, weil es einen zerstört hat. Dann kann ich es verstehen, aber... Dann kann ich trotzdem nicht verstehen, warum du es nicht magst. Na ja, geil. Vor allem die Mega... Oh, stimmt, ich kann es nicht.. Nee, kann ich nicht. Es ist nicht im Team. Schade. Aber ja, obwohl doch keinen schon, oder? Mega Kangama ist scheiße OP. Ich... sagte sagt ja bereits... Visa, mega bisa Fluss, ist eines der stärksten Pflanz-Pokémon. Und mega Kangama ist allgemein eines der stärksten ähm nicht nur normal p pokémon sondern auch allgemein es ist es ziemlich weit oben, oder? Weil die mega von Gangama lässt das Kind mitkämpfen das bedeutet, es kann doppelt angreifen. Wenn ihr eine Attacke habt was fünfmal angreifen kann dann könnt ihr es einfach nochmal machen das ist so stark, das ist so krass ja, wird wieder ein, ein mysteriöses Haus gefunden mit einem Duflo. Oh, habt ihr gesehen, wie Duflo sich gefreut hat? Ich habe noch nie ein freundes, äh, gefreutes, ein sich freundes Duflo gesehen. Sagen wir so. Und das war toll. Mini-Beleber-Samen, Beleber Ohr zack, zack. Oh ein Apfel! Boah, jetzt sind wir Freunde, jetzt sind wir Freunde. <lacht> ich hätte schon gern Real Life im Apfel. Ja, gib dein bestes. Oh, so viel Platz. Jäger. Ja, gut, ich weiß, die Einladung ist jetzt weg. Ach, wahrscheinlich haben wir so viel Platz wegen den Samen. Wo ist denn dein Gegner? Ich sehe da kein Gegner. Ach, da, ein Hubbelupf. Komm, dieser Floor. Du bist Level 50. Kannst mir nicht sagen, dass du es nicht hinkriegst. Come on. Okay, hat aufgenommen. Super. Bam. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nicht taktisch vorgehe, dass ich die ganze Zeit so untertakt, zack, zack, zack, weil ich bin, äh, meistens sehr faul und drück einfach A. Habe ich früher auch immer gemacht. Ich hab's wirklich immer früher gemacht. Ich habe einfach früher immer A gedrückt, weil ich zu faul war und ich, ich, ich, bin's immer noch. Das, <lacht> falls irgendwer stört, dann tut's mir leid. Kann ich nichts so dagegen machen. Also kann ich was machen, aber will ich nicht. So, äh, Oh Gott, das war komplette Verschwendung, der Weg. Wegen mit dir. Oh, das Team, Ja, ich heile dich nicht. Der einzige, den ich hier heilen werde, ist Kangama. Habt ihr uns, habt ihr mich verstanden? Bam! Ha, bam! Und hier geht's nicht lang. Ich glaube nicht, dass hier lang geht. Deshalb gehen wir wieder zurück. Denn ich glaube. Dass es hier oben weitergehen weiter wird. Vakuum Level. Und was habe ich da gelesen? Er sowas eingesetzt, oder nicht? Hier ist die Treppe. Wuhu, kommen näher. Jahu. Frag mich nicht, was es gerade war. Äh, warte, hier kommen wir doch durch. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Aber hier ist nichts Aber hier ist nichts Leider ist hier nichts Leider ist hier rein gar nichts Rein gar nichts Rein, rein, rein gar nichts Rein gar nichts rein, rein, rein gar nichts Nur ein Item Und ich wette mit euch, es wird sich nicht lohnen Das war Geld Das meines war nicht wenig Geld, aber Es hat sich nicht gelohnt Denn dafür war ja die Folge jetzt länger eine ganze Minute. Lecker. <lacht> Können sie es machen? Ja, ich muss gleich, äh, wieder Charakter weg zu Bisaflor, weil Magneton kriegt langsam Hunger. Und wenn das dann auf Null ist, weil ich Hunger, dann, äh, spiele ich wieder mit Bisaflor. mit geht's. Ich vermute rechts ist der Ausgang. Ja komm, nervt doch nicht, nicht. Oh, hier ist ein Apfel. Oh. Yes! Nein, gib mir einen Apfel. Also ich könnte ihn eigentlich schon direkt einsetzen. Ignoriert die Hintergrundgeräusche, by the way. Ich könnte Apfel eigentlich direkt einsetzen, aber ist auch egal. Ah, kack auf die Items, kein Bock. Ich habe keine Lust auf Items. Wir greifen da wen an? Hobelupf, leck mich. Nur Kangama darf gerettet werden. Kangama war es nämlich wert zu retten. Es ist ein Kangama, okay? Ich hatte es früher mal im Team. Wegen der Mega-Entwicklung. Versteht sich. Also wirklich halt nur wegen der mega das ist früher mal ein Team. und oh X war das, als ich es ein Team hatte. Ja, ich habe X geholt und nicht Y. Hm, hm, hm. Ah, da geht's halt was. Initiative. Wen erhöhen wir dann mal die Initiative? Hm. Entweder mir oder Beep? Ich würde sagen Beep. Hier darfst du trinken. Mensch, warum dauert das so lange, bis ihr angegriffen habt? Kann man das nicht vorspulen? Kann man nicht Speedball 2 machen oder sowas? Ich habe nicht Lust jedes Mal die komplette Animation zu sehen. Bam! Ach komm! Geh dahin! 199, der Mampfgürtel hat sich echt gelohnt. Dafür haben wir trainiert, Rocky. Da, da, da, da, da, da. Ja, wir warten. Und wir warten, bis die endlich fertig sind mit ihrem kleinen Kämpfe. -da -da -da -da -da. Ach, so eine hübsche Box. Ja, Sinelbeere kann man wieder farmen. Oh Man, jetzt nicht. Niemand braucht sie. Es ist egal. Und geh einfach down, Mann. Nerf nicht. Pff. Ja, aber ich heile dich nicht. Nur, dass du weißt. Ich meine, warum soll ich Nein sagen? Gut, es würde alles langsamer machen, aber hey, ich habe mehr Kämpfer am Ende. Und ich glaube, wir müssen gegen Latias kämpfen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke schon. Wir werden es ja eh gleich sehen. Selbst wenn wir nicht kämpfen müssen, ist ja eigentlich dann egal. Äh, warte. Kill es bitte. Bam! Gott, ein aber auch nicht schlecht. Äh, was? U-20. So, wir sind fast am Ziel, Leute. Dum -dum -dum -dum -dum -dum. Ich nehme jetzt schon mehr als eine Stunde auf, mehr als eine Stunde, eine Viertelstunde. Ich schätze mal, am Ende, werde ich eineinhalb Stunden in einer Aufnahme haben. Das dann in den drei Folgen packen. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich mache das Ganze in einer Folge, aber jetzt bin ich mir doch nicht so sicher. Ich glaube, ich mache das dann doch geteilt. Einfach, weil es sich jetzt anbieten würde. Dun, dun, dun, dun. Oh, sonst wäre es so seltsam alles geschnitten. Wird wahrscheinlich so auch etwas sein, aber komm. Ich denke, das wäre das Beste. So, Chausen. Boah, du wird auch noch mitmachen. Ja, mir egal. Habe <lacht> ich halt am Ende mehr Leute, die kämpfen. Gut, nur am Anfang. Die werden wahrscheinlich direkt sterben, aber geil. So, wir sind fast am Ziel. Sobald wir ähm, kurz am Ziel sind, kurz vom Ziel sind, da werde ich dann wieder auffrischen. Dann, wir brauchen uns alle. Oh, da ist die Treppe. Perfekt. Selbst wenn die Folge jetzt nicht so lange wird, packe ich einfach das rein, was ich schon erwähnt hatte. Bam bam U22 Gott, das sind so viele Geg äh, so viele Charaktere, die wir haben. Ich glaube, man, man kann später, wenn man seinen Rang verbessert hat, dann vier Leute mitnehmen auf Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das vermute ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt meine persönliche Vermutung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur drei Leute mitnehmen kann. Denn ich denke, man kann vier, bis zu vier Leute mitnehmen. So wie ich früher halt. Jetzt wurde es ja mehr als nur verdoppelt, glaube ich. Wie viele man insgesamt haben kann. Aber gut, hier hat sich das alles geändert. Hier kann man viel leichter Leute, äh. äh hier, Charaktere, ja, Pokémon, äh.. <lacht> Ach man, bin ich dumm. Hier kann man viel leichter äh, Kameradschaften schließen. Ja. Seid ihr noch fertig? Ja, mir egal, dann bist du tot. Oh Gott, Kangama! Kangama nicht sterben! Oh Gott. Verdammt! Ist das.. Oh Gott, mega Iraktyl! Okay, du Flo heilig auch. Scheiße. Nein. Krieg das bitte. Habt ihr es. Yes, es ist tot! Das ist gut. Kurz am Ende nochmal zwei Belebersamen verschwendet. Komm her, ich will gegen dich kämpfen! Superschall. Oh Gott. Nein, ich kann nicht angreifen, wenn ich Super Schall habe. Das traue ich mich nicht. Nein, ich kann Kangama auch noch nicht. Nein, Kangama! Kangama! Ich kann da nicht angreifen. Ich bin verwirrt. Ich treffe an. Ist mir jetzt auch egal. Yes, ich treffe! Nein, ich treffe nicht! Ah, ist tot. Was? Wir kriegen gerade Damage. Hä? Okay. Mir egal. So, komm, wir frischen schnell auf. Alexia, äh. Oh Gott, vor allem ich brauch's. Oh. Gag. Fingard. Warum kann man solche AP-Dinger eigentlich nicht in den richtigen Pokémon-Spielen so zu viel bekommen? Man kann die nicht in den Läden kaufen. Die kann man nur finden. Gefühlt. Und das ist kacke. Weil die sind auf Dauer echt nützlich. Bei einem langen Kampf. Oder bei mehreren Kämpfen. So, ich werde meine Erkenntnis sagen, aber noch nicht ganz am Anfang des Kampfes einsetzen. Nur wenn ich es brauche. Weil die Dinger sind mir zu selten. Ich war mir beim ersten, habe ich... Beim Kampf gegen Latios, da habe ich mich im Endeffekt dann auch noch schlecht gefühlt, weil ich das schon eingesetzt habe und die Dinge sind eigentlich so selten. Ich möchte eigentlich für richtige Bosskämpfe benutzen. Zum Beispiel für... Gegen Rayquaza oder so. Nimm mal mit. wir ja, mal mit. Warum nicht? auch oh, nicht? Passt. Ja ja, kannst mein Geld haben. Ich bezahle nicht immer. Ich kaufe eigentlich. Ich nehme einfach irgendwas mit und bezahle. Mir egal. Oh Gott, kleine Kinder draußen. Äh, uh, pop bitte. I hope that you can not hear these kids. Hier, hier, hier, these kids. That would be a embarrassing. So, Leute. Seid ihr bereit? Let's go! Was? Hm? Hieß es nicht 25? Moment, was? Ach, hier doch. Hier kann man den Boden nochmal auswählen. Hieß es nicht... Hieß es nicht 25 Ebenen? Jetzt bin ich verwirrt. Grubental. Das ist das Richtige. Ja, das ist das Richtige. Hä? Oder waren es 26? Oder waren es 30? Ich hab... Ich, ich schwöre, ich habe 25 gelesen. Och, nö! Was zum teufel Mann? das ist echt ein schlechter scherz Mann. könnt ihr bitte ich in ruhe lassen mein gott lasst mich in ruhe das finde ich nicht okay Nö, das finde ich kein gar nicht toll lasst mich in ruhe ja, setzt Blütenwirbel ein. Das ist glaube ich am klügsten. Was passiert hier? Okay. Blütenwirbel, das greift alle an. Einen habe ich down. Ich habe keine AP mehr auf das Ding, als ob. Warte, warum ist die AP denn jetzt schon down? Ich hätte schwören können, ich habe so nichts von benutzt. Oder ist das pro gegner eine AP weg? Oh Gott! Blütenwirbel Weg mit euch! Bam! Nein, drei Leben noch. Wer leveler? Ach, Pika. Schlechter Zeitpunkt, aber cool. wohl vielleicht der richtige Zeitpunkt, na egal. Ach, du auch! Level 45! Ja, super. Ja, heil mich mal. Wäre gar nicht mehr so schlecht, to be honest. Aua. Oh Gott, nein! Ich war eingefroren. Ich hätte nichts warnen können. Beliebersam. Beide down. Oh Gott. Das sind so viele Items, jetzt muss ich das hier bleiben. Es ist eh nur noch ein Gegner. Und er ist tot. Nehmen alles mit, was wir sehen können. Oh, hier hätte man sich pushen können! Ach, komm, halt auch die Klappe. Was ist denn da unten los? Kann das noch ein Gegner? Ja, Den kriegt er doch alleine down. Das ist ein Gegner, als ob er ihn nicht alleine im Raum bekommt, ganz ehrlich. Das glaube ich euch nicht. Oh! Level 51, habe ich nichts gegen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hier müsste doch eigentlich schon längst das Ende sein. Nö! Monsterraum! Trollerleu! Ach nö, ich will. Junge, ich führe einfach nur an die Treppe. Pff, dein Ernst! Ah, oh, Gott. oh, danke. einfach nur an die Treppe. Ich will einfach nur an die Treppe. Bitte. Bitte lass mich einfach an die Treppe. Bitte. Danke. Ach, hier ist zu Ende. Pff, okay. Ihr seid. Seid ihr etwa hier, um mich zu retten? Ja, das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Mein Flügel ist noch verletzt, aber ich komme schon zurecht. Hier. Ja, richtig geile Animation. Das war richtig geil. Und nein, es gab keinen Kampf. Ich dachte, wir müssen gegen Latias kämpfen, weil die dachte, hey, ihr seid bestimmt böse. Aber nein. Habe ich das Spiel falsch eingeschätzt? Delikate. Dunkel, das ist gut. Aber man sieht, es hat sich eigentlich nicht gelohnt. Egal. Gut. Damit haben wir diese Quest aber auf jeden Fall geschafft. Außer jetzt noch, ja, das und das und dies und bla bla bla. Oh, Kangama, bitte bleibt drin. Bitte. Yes. Yes. Kangama. vlog. Ja, klar. Gerne. Warum nicht? So, wir haben noch etwas Zeit. Oh wollte ich nicht. Ah. Ich wollte es gar nicht benennen. I'm sorry. Badabadam badam. Latios. Latios. Du lebst. Es ist so schön, um wahr zu sein. Es tut mir leid, dass ich dir solche Sorgen bereitet habe. Oh, das ist wundervoll, so rührend. <lacht> Danke euch es ist meine Schwester in Sicherheit. Ehrlich gesagt, war ich kurz davor auf, aufzugeben, doch jetzt sind wir wieder vereint. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Wir stehen tief in eurer Schuld. Vielen Dank. Schon in Ordnung. Hey, jetzt hör doch auf, der werde ich ja ganz rot. <lacht> Aber leider haben wir kein Geld, um unsere Dankbarkeit auszudrücken. Das Mindeste, was wir tun könnten, wäre, eurem Wetter Team beizutreten. Huh, <lacht> what? Wir wollen Team Epic beitreten und euch unterstützen. Also, was sagt ihr? Wir dürfen euren Team doch beitreten, oder? Meint ihr das wirklich ernst? Natürlich nehmen wir euch auf. Lieben, gern sogar. Du hast doch auch nicht dagegen, oder Mike? Oh klar. Dann ist es entschieden. Von nun ein ihr die zu unserem Werder-Team willkommen an Bord. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Wir freuen uns, euch beizutreten. Boah, ihr seid so alle Levelt, Mann. Latios und Latias sind nun in unserem so Team beigetreten. Hat uns zwar sehr viel gekostet, aber jetzt haben wir sie. Und in der nächsten Folge geht es dann halt endlich ab ins Feuerfeld. Doch so, bevor das losgeht, will ich hier eine Stunde 30 Minuten bei mir voll machen. Deshalb gucken wir, was passiert. Dann haben ich jetzt diese Quest auch erledigt. Warte. Pantimos? Bei welcher weiter Und da halten sich zwei geheimniskrämerische Pokémon. Sie benehmen sich ziemlich verdächtig, oder? Wie sie da so in der Ecke heimlich tuscheln, da will man schon wissen, worum es geht. Was? Dann gucken wir uns doch mal genauer an. Wo redet der? In letzter Zeit sollte soll sich eine Wetteranomalie auf ein bestimmtes Meer auswirken. Angeblich steigt ein Strudelmeer zu einem kolossalen Tornado im Himmel auf. Es, es soll in der Nähe des Camps legendäre Insel sein. Bis jetzt gab es noch keine Schäden. Dennoch bin ich besorgt. Würdest du die legendäre Insel aufsuchen und die Vorgänge dort untersuchen? Oh, neue Quest! Ah oh, gut, du nimmst den Job an. Ich erhoffe mir nur das Beste von dir. Aber eigentlich ist es ein Late Game. Also wirklich Late Late Game, Crest. Was mit euch? Hm. Wir haben es gefunden. Ja, endlich. Damit wird mein Wunsch endlich in Erfüllung gehen. <lacht> hey, vergiss aber nicht, dass ich auch einen Wunsch habe. Hör mal, Retter. Diese Sache muss unser kleines Geheimnis bleiben, okay? Wir dürfen niemandem davon erzählen. Nicht mal Gengar. Das ist mir schon klar. Überlegen wir mal, wie wir das angehen. Zuerst sollten wir... Hm. <lacht> wow. Ich weiß von nichts. Ich weiß überhaupt nichts Interessantes. Geben mir ganz genau so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Äh... Okay. Hast du was dazu sagen? Nö. Wir nee, reden über die, die tiefe Über die drei Teile. Das machen wir noch, aber <lacht> nee, demnächst nicht. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die hin? Hallo Knuddeloof. Wir werden uns nochmal knudluf was kaufen. Und danach war es mit der Folge. Ähm, was kaufen wir? Was kaufen wir hab eigentlich Bock was teures zu kaufen. Hier gibt gibt's ja ganz viele teure. Komm, ich würde sagen, wir kaufen doch lieber nach der Reihe. Altes Labor. Ist eh der beste Ort, den es gibt. Nice. Ja, mehr Geld habe ich nicht. Nein, mehr Geld habe ich nicht. Wie viel Geld habe ich hier drin? Warte, auszahlen. Ich kaufe nämlich was. Gib mir mal... Alles, außer... Ja, obwohl das ist zu wenig. Oh, Top-Ether, danke. Nein, nein, gib mir noch mehr, gib mir noch mehr. Äh... Mach mal hier so. Mach mal so. Oh. Na warte, jetzt habe ich die falsche. Mach einfach so. Komm. Ja. Passt schon. Und dann kommen wir uns ein paar Sachen. Ein paar Orte. Denn das ist das einzige, was ich mit meinem Geld eigentlich anfangen will. <lacht> so. Mondlichtberg! Boah, voll cool, ne? Tada! Diddy -diddy -diddy Wandlerwald. Oder haben wir kein Geld mehr. Alles klar. Tada! Didididing. So, uns fehlt nur noch... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 mal 9000 Münzen. Dann haben wir alles. Also zumindest alles, soweit ich weiß. Ich wüsste es nicht, dass es noch mehr gibt. Gut Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Mystery Dungeon. Redder Team DX.